Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Panda quält sich. Ja und heute ihr seht selber ist Spider-Man 3 für den Gameboy dran. Und zwar hatte ich jetzt letztens erst Spider-Man 2 für den Gameboy gehabt. Und da mein der gute Kollege Video Gems. An dieser Stelle viele Grüße an dich. Und natürlich habe ich auch seinen Kanal verlinkt. Absolut empfehlenswerter Typ auf jeden Fall mit einer Hammer Stimme. Für was hat er gesagt? Okay. Du Panda. Der dritte Teil. Der ist noch schlechter als der zweite und ähm, da ich habe im ersten so ein bisschen, der ist zwar okay vom, vom Spielen her, aber ich habe so als Kind so ein bisschen eine schlechtere Verbindung damit gehabt und der zweite Teil war einfach jetzt nur verwirrend, zwar kreativ vielleicht, aber verwirrend auf jeden Fall. Und jetzt bin ich wieder gespannt, wie der dritte Teil abschneidet. Und an dieser Stelle wirklich vielen, vielen Dank, lieber Video Gems, für den Wunsch oder für die Erwähnung, dass der doch so viel schlechter ist. Ja, falls ihr auch mal Wünsche oder ähnliches habt, einfach in die Kommentare rein. Ich schaue mir alles an, 8-Bit- oder 16-Bit-Systeme von Sega oder Nintendo. Die Konsolen sollten schon sein. Und ich würde sagen, genug der langen Vorrede. Wir gucken einfach mal rein, würde ich sagen. Ja, äh, es ist jetzt wie so äh, Attack of the of the Spider Eaters oder irgendwie sowas, keine Ahnung, ähm, bla, bla bla ich würde sagen, guck mal einfach mal, Central Park, Stop 20 Muggers, also 20, äh, okay, er springt, er tritt, so, komm, ich ja, zack, okay, mit Eintritt weg. Also die Grafik her finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Nur der, das Sprite finde ich etwas so klein und krümelig, wenn man hier so sieht, so vorm Baum, ne? Da übersieht äh, man denn schnell, was ist jetzt Spider-Man und so weiter. Zack. Ich nehme an, es ist einfach alles jetzt Gegner. Okay. Es ist wieder fummelig, das Netz schießen ist wie immer fummelig. Reichweite ist quasi nicht vorhanden, aber das meine ich halt mit, mit dieser krümeligen grafik ne Hier auf einmal hier so vom baum steht ich spiele es jetzt mit dem emulator da sieht man es vielleicht noch mal eher oh Skateboardfahrer! ich habe ihn doch getroffen was, was ist denn das für eine hit detection guckt euch das mal an ich stehe in den drin und trefft den nicht guckt ah, habt, habt ihr das gesehen Guck, ey, ich treffe den doch. Ach so, weil. Ah, ich verstehe, weil das jetzt kein Dieb ist. Weil es sieht ja genauso aus und die greifen dann quasi die Brusttasche rein und holt jetzt keine Pistole raus, sondern einen Stadtplan oder irgendwie sowas. Weißt kann ich ihn wahrscheinlich nicht treten. Wobei es laufen natürlich auch. Ne? Sieht irgendwie herrlich aus. Okay, Doppelsprung. Okay, er kann sich anwenden halt wenden, so hoch nöffen äh. Zack Aber gut äh, Dann treffe ich halt die anderen einfach nicht ne? Ich würde mal sagen, wenn ich umboxen kann Sind es wahrscheinlich die, die Diebe, oder? Muss ich hier echt die ganze Zeit rumrennen Bis ich hier 20 von, von den Dieben weggeholzt habe? Sonst geht's nicht weiter Aber die Hit Detection die ist echt bescheuert Na, was holt da raus? das springen ist halt so kacke, weil man drückt auf den knopf und dann springt er. hier, ich zeig's euch mal. seht ihr das? fühlt sich halt ein bisschen verzögert an und dadurch ist es äh, etwas äh, suboptimal. okay gut ich muss wahrscheinlich theoretisch immer abwarten ob sie wirklich eine pistole haben. zack aber es fühlt sich alles sehr fummelig an, muss ich sagen. Also, das Spielgefühl ist... Na, ja, na komm. Bist du einer oder bist du keiner? Der greift sich jetzt nur mal so in die Tasche? Ich muss jetzt wirklich hier die ganze Zeit hin und her rennen, warten bis Gegner spawnen, um zu gucken, ob die eine Pistole haben oder nicht. Wie bescheuert ist das denn? Wer hat sich das denn ausgedacht? Wer dachte, das wäre spannend. Und? Hat er eine Pistole? Oh, und dieser Skateboardfahrer. Skate Jung auf Skateboards. Der größte Feind vom Spider-Man. Kennt man aus den Comics. Eindeutig. Ja, wenn man die sieht, muss man ja drüber springen. Zack. Und das Problem ist aber, man sieht die halt relativ spät. Und weil das halt so eine Verzögerung hat, erwischt man die halt nicht so unbedingt immer. Hier kann man ja, bis die gezogen haben und geschossen haben, kann man reagieren, ne? ja reagieren. Gut, die Musik, die ist natürlich Geschmackssache. Also ich mochte die Grafik vom ersten Teil wesentlich lieber. Und die, diese Hit-Detection, die Hitboxen. Die sind einfach zum Kotzen. Zack. Ich habe ja nur immer eine Anzeige, wie viel ich jetzt gestoppt habe oder nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich echt nicht. Bin ich zu doof zu. So? Zack. Was geht da noch auf Zeit? Nee. Nee. Also ist wirklich noch schlechter. Zack. Kann ich jetzt weiter? Es ist einfach nur nervig, wisst ihr? Es ist einfach nur nervig. Bist du einer? Nein. Boah, ist ein scheiß Skateboardfahrer. Aber man scheint immerhin sehr viel auszuhalten als Spider-Man. Was soll das? Ganz ehrlich. Zack. Ich müsste euch schon längst 20 von denen umgehauen haben, oder nicht? Select, Start. Das nur pausiert. TR, Power, Hit. Keine Ahnung, was das alles bedeuten soll. Na komm. Diese Springen, das ist so verzögert, es ist so nervig. Und als Spider-Man soll es doch Spaß machen, durch die Gegend zu springen, oder nicht? Oh. Und diese Musik geht mir echt auf den Keks mittlerweile. Oh. Und diese Spinnen, die runterfallen. Ich dachte, Spinnen sind meine Freunde. Immerhin habe ich ein Leben verloren und irgendwie die Punkte behalten. Kann über diesen scheiß skateboard gar nicht richtig und wieso treffe ich den nicht guckt euch das Ihr habt ja, der teil ist noch schlechter du hast recht du hast eindeutig recht der teil ist wirklich schlimmer Ach, wieso komme ich hier denn nicht weiter Kapier ich nicht. Kapier ich echt nicht. Vielleicht bin ich zu doof. Vielleicht würde mir das Handbuch hier irgendwie weiterhelfen. Wie immer. Aber ich... Ich, ich kapiere es nicht. Echt nicht. Ja. Mann. Mann. Oh. Meine Fresse. Ist das denn so schwer? Anscheinend. Offensichtlich. Aber... Keine Ahnung. Aber wisst ihr was? Ich glaube, ich, ich versuche es doch kurz und dann breche ich, ich, glaube ab, weil ich, ich kann, glaube ich, hier nichts Sinnvolles mehr dazu beitragen. Weil 20 von diesen Viechern, ähm, Räubern, müsst ihr doch eigentlich schon locker erledigt haben, oder nicht? Und diese Skateboardfahrer. Was sind denn Skateboardfahrer, die fies Dinge? Nee. Wo, habt ihr das gerade gesehen? Warum hat der nicht getroffen? Warum muss ich denn den Rand der Person treffen? Das ist doch bescheuert. War vielleicht doch die Skateboardfahrer? Nee. Jetzt war auch ein Knüppel, aber na gut, die müssen sich ja irgendwie werden, ne? Komm her, komm her, komm her, komm her, hey, zack, mein Skateboard. Hi, kann ich auf dem Skateboard fahren, immerhin, immerhin haben sie das eingebaut. Hey, komm her, komm her, komm her, komm her. Oh. Lass mich das Kind vom Skateboard drehen. <lacht> Es hat keinen Sinn. Es hat wirklich keinen Sinn. Also, der Titel ist wirklich noch schlechter als der zweite. Und wirklich macht einen Bogen darum. Spider-Man hin oder her macht einen Bogen um dieses Spiel. Das agm siegel hält sich hier leider wieder. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt und danke, dass ihr reingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut!